Hier im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart dreht sich alles um die weltberühmte Automarke. Vom allerersten Verbrennungsmotor bis hin zum Hybridantrieb. 130 Jahre Automobilgeschichte zum Greifen nah. Ein idealer Ort, um über das Fahrzeug der Zukunft nachzudenken. Das selbststeuernde Auto. Steigen Sie ein. Straßenverkehr. Das heißt heute Staus, Unfallgefahren, Luftverschmutzung. Das Fahren in unseren Städten wird immer stressiger. Wissenschaftler und Ingenieure sind sich des Problems bewusst und haben eine Lösung gefunden. Ein intelligentes Auto, das sich selbst steuert. Ein solches Fahrzeug eröffnet neue Perspektiven. Der Fahrer kann die Hände komplett vom Lenkrad nehmen und das Auto sogar eigenständig einparken lassen. Die Vorteile dieser Innovation erklärt der Soziologe Ludovic Bü. Autos ohne Fahrer sind zweifellos ein Fortschritt in Sachen Verkehrssicherheit. Sie bieten Leuten, die sich nur beschränkt fortbewegen können, die Möglichkeit, mobiler zu sein. Sie verringern Staus und damit auch die Lärmbelästigung, was eine interessante Perspektive ist. Autofahren wird in Zukunft stressfreier sein, also auch weniger anstrengend. Das jedenfalls ist zu hoffen. Das fahrerlose Auto ist nicht nur ein technologischer Fortschritt. Insbesondere auch mobilitätseingeschränkte Menschen gewinnen an Autonomie mit selbststeuernden Fahrzeugen. Die Deutschen haben in diesem Bereich die Nase vorn. Prototypen werden regelmäßig im Straßenverkehr getestet. Selbstfahrende Autos sind marktreif. In München wird uns ein Prototyp vorgeführt. Er fährt einprogrammierte Strecken komplett selbstständig ab. Das Fahrzeug ist mit einem automatischen Steuersystem ausgestattet, das auf einfachste Weise aktiviert wird. Um das System zu aktivieren, drückt man einfach die Plus-Taste am Lenkrad. Und dann hat das Fahrzeug übernommen. Das Fahrzeug hält jetzt die Spur, hält den Abstand zum Vorderfahrzeug. Und wenn es sieht, dass das Spurwechsel möglich ist, dann macht es Spurwechsel wie jetzt gerade. In Deutschland ist die Regel, dass man immer rechts fährt, ähm, fährt man jetzt auch rechts. Das Auto liest Verkehrsschilder. Es ist in der Lage, die richtige Ausfahrt zu nehmen und passt sich Geschwindigkeitsbegrenzungen an. Erstaunlich ist auch die Fähigkeit, das Verhalten des vorausfahrenden Wagens zu erkennen. Wenn dieser langsamer wird, kann das selbststeuernde Auto überholen. Das Geheimnis ist jede Menge Elektronik an Bord, wie uns Projektleiter Werner Huber erklärt. In diesem Fahrzeug haben wir zwölf Sensoren verbaut, mit denen wir die Umgebung des Fahrzeugs erfassen. Und Dabei erfassen wir jeden Punkt in der Umgebung zweimal. Der erste Sensor befindet sich an der Vorderseite des Wagens. Es handelt sich um Distanzsensoren. Sie können Objekte in bis zu 250 Metern Entfernung erkennen. Die erfassten Objekte werden über die Kamera klassifiziert. Ist es ein Fahrzeug, ein LKW, ist es ein, ein ähm, Fußgänger beispielsweise? Die Kamera dient aber auch dazu, die Spuren zu erkennen und die Verkehrsschilder zu erkennen. Mehrere Ultraschallsensoren erkennen Objekte in näherer Umgebung. Sie senden Schallwellen, die von einem Objekt zurückgeworfen werden. Dasselbe Prinzip nutzt eine Fledermaus zur Orientierung. Natürlich verfügt der Wagen auch über ein GPS-Navigationssystem, damit er jederzeit auf der Straße geortet werden kann. Da es aber nicht präzise genug ist, um zu sagen, ob sich der Wagen rechts oder links auf der Straße befindet, muss das Navigationssystem mit Kameras gekoppelt werden. Von zentraler Bedeutung ist der Computer, der alle Daten synchronisiert. Das Herzstück des Fahrzeugs befindet sich hier im Kofferraum. Hier sehen Sie unseren Elektronikpack. Hier werden alle Sensordaten gesammelt, werden fusioniert. Es wird eine Situationserkennung jeweils erfolgen. Das Fahrzeug entscheidet sich dann mit seiner Fahrstrategie, was es zu tun hat und steuert entsprechend Lenkung und Antriebsstrang an. Das Ziel des Rechensystems? Alle Informationen schnell erfassen und Befehle in Echtzeit an das Auto weitergeben. Die meisten Verkehrsunfälle werden durch menschliches Versagen verursacht. Computer können die Sicherheit verbessern, wie Arnaud de La Fortelle betont. Er lehrt an einer Pariser Ingenieurhochschule. Ein Computer ist oft weitaus verlässlicher als ein Mensch, vorausgesetzt die Software ist richtig programmiert. Es gibt Beispiele von Unfällen im Luftfahrtbereich, weil sich die Fluglotsen für intelligenter hielten als die Sicherheitsabläufe. Für die Zukunft hofft man, in Situationen, in denen man in knapp einer Sekunde reagieren muss, mit automatisierten Prozessen das Leben vieler Autofahrer retten zu können. Aus technologischer Sicht könnten sich die Autofahrer schon heute entspannt zurücklehnen. Doch der Gesetzgeber verbietet bislang vollautomatische Fahrzeuge. In den Forschungslaboren existieren diese Fahrzeuge bereits. Aber sie sind noch nicht für den Verkehr zugelassen, weil in Europa die Wiener Konvention gilt, die besagt, dass Fahrzeuge von einem Fahrer gelenkt werden müssen, der die Verantwortung trägt. Ein robotisiertes Fahrzeug hat keinen Fahrer. Als die Wiener Konvention verfasst wurde, konnte man sich ein solches Szenario noch nicht vorstellen. Bis in zehn Jahren dürfte es aber soweit sein. Bis dahin haben die Ingenieure noch etwas Zeit, die Technik zu verfeinern und der Gesetzgeber, die Straßenverkehrsordnung zu überarbeiten. Ich darf jetzt Clemens gleich begrüßen. Hallo. Sie sind Journalist und Automobilexperte. Glauben Sie, dass die Gesetzgebung die Entwicklung fahrerloser Fahrzeuge bremsen wird? Nein, ich glaube nicht, dass er eine Bremse ist. Ich glaube, dass der Gesetzgeber das kleinste Problem sein wird beim autonomen Fahren. Zum Beispiel hier in Deutschland ist es so, wir haben eine sehr starke Autolobby. Und wenn die Autolobby eingesetzt möchte, dann bekommt sie das zum Beispiel. Und jetzt schon ist es so, die Versuchsfahrzeuge, die herumfahren, die fahren auch vollkommen legal. Die sind zugelassen mit Ausnahmegenehmigung. Und ähm, das Gesetz wird sich der technischen Lage einfach anpassen und auch der Nachfrage, wenn die dann da ist, der Menschen nach solchen Fahrzeugen. Aber diese Prototypen fahren heute noch nicht komplett autonom. Nein, es gibt noch keine völlig autonomen Fahrzeuge. Ähm, weil die Zuverlässigkeit der Fahrzeuge, die es heute gibt, auch der Versuchsfahrzeuge ist noch nicht hoch genug. Aber es gibt bereits in Serie, zum Beispiel die neue S-Klasse, ähm, die kann autonom durch den Stau fahren, man drückt auf den Knopf am Lenkrad und dann fährt die einen durch den Stop-and-Go-Verkehr und langsam schnell bis 60 km/h und dann übernimmt man das Lenkrad wieder und fährt selber. Ist diese Technologie ihrer Meinung nach reif? Nein, sie ist noch nicht reif, sie ist im Vorserienstadium. Das heißt, es ist noch viel Arbeit zu tun, zum Beispiel bei der Sensorik. Ähm, das große Problem da ist Wetter. Wenn es auf einen Sensor regnet, dann sind die Wassertropfen drauf und lenken das Licht ab. Und, ähm, oder Verschmutzung, eine, eine Kamera wird verschmutzt an der Linse und sieht deshalb schlechter. Diese Probleme ähm, müssen noch gelöst werden, aber das ist nur Arbeit, das wird auch gelöst werden. Werden autonome Autos verlässlicher sein als von Fahrern gesteuerte? Ja, das ist, kann man so sagen. Das wird sein wie in der Luftfahrt. Und zwar die insgesamte Fehlerrate über alle Fahrzeuge wird, so hofft man, deutlich sinken. Das heißt, die Unfallzahlen und vor allem die Toten äh, werden deutlich reduziert werden. Das Problem, das es dabei gibt, ist wie beim Flugzeug. Trotz einer höheren Zuverlässigkeit sind Unfälle also nicht ausgeschlossen. Was passiert in solchen Fällen? Wer ist verantwortlich? Diese Fragen stellen sich jetzt für Herrn Keller in unserer Animation. Herr Keller hat sich ein schönes Auto gekauft, und zwar ein selbststeuerndes. Doch auf dem Weg ans Meer steht sein Auto vor einem Dilemma. Während Herr Keller die schöne Landschaft bewundert, rollt plötzlich ein Ball auf die Straße und ein Kind rennt hinterher. Wie soll sein Auto reagieren? In letzter Sekunde bremsen? Auf die Gefahr hin, das Kind zu verletzen? Oder seitlich ausweichen? Auf die Gefahr hin, Herrn Keller zu verletzen? Und wer ist bei einem Unfall verantwortlich? Herr Keller? Der Hersteller? Das Auto? Herr Keller saß am Steuer, lenkte das Auto aber nicht, da es automatisch fährt. Haftet der Hersteller, weil er das System falsch programmiert hat? Oder ist etwa das Auto schuld? Immerhin fährt es autonom, verfügt über eine Form von Intelligenz und ist somit auch nicht unfehlbar. Das Dilemma wirft eine Frage auf. Brauchen wir demnächst eine Gesetzgebung für Roboter? Was meinen Sie, brauchen wir ein Robotergesetz? Wir haben schon mehr oder weniger alle Gesetze, die wir brauchen. Wenn ein Auto einen Fehler macht, und einen Unfall macht, dann muss der Hersteller dafür die Verantwortung übernehmen. Das ist heute schon so. Wenn heute schon ein Sicherheitssystem ausfällt oder auch ein mechanisches Bauteil ausfällt, dann gibt es eine Untersuchung. Und wenn die Untersuchung zu dem Schluss kommt, dass, dass das falsch konstruiert ist, dann ist ja heute schon der Hersteller in der Haftung. Und was sind die Vorteile des selbstfahrenden Autos? Es gibt Studien, die zeigen, dass schon 10 bis 15 Prozent autonome Autos ausreichen können, um den Verkehr deutlich flüssiger zu machen und die meisten Staus, die durch ungleichmäßiges Fahren kommen, schon zu verhindern. Das heißt, je mehr autonome Autos wir haben, umso flüssiger wird in der Tendenz der Verkehr. Könnte das autonome Auto langfristig obligatorisch werden? Ich denke, dass, es, dass Leute wie ein Herr Schäuble oder so, dass, dass es diese Idee denen sehr gut gefällt, weil man damit sehr viel Kontrolle ausüben kann. Wird damit auch der Führerschein überflüssig? Doch, ich glaube, dass es weiterhin Fahrer geben wird, zum Beispiel Testfahrer. Es muss jemand ja auch ähm, diese, diese Roboterautos. Ausprobieren. Das muss jemand das Fahrwerk ausprobieren. Es wird weiterhin Spaßfahrzeuge geben, die gefahren werden dürfen und dann eben auch Testfolge geben. Das heißt, es wird es weiter geben. Aber man wird einen Führerschein nicht mehr unbedingt brauchen, weil wenn der Blinde fahren darf, dann darf auch jeder ohne Führerschein fahren und hat eben dieselbe Mobilität. Herzlichen Dank, Clemens. Die großen Automobilhersteller sind nicht die einzigen, die autonome Fahrzeuge entwickeln. Auch kleinere Autobauer sitzen in den Startlöchern. Mehr dazu jetzt. Heute setzen zahlreiche Investoren wie Jason Calacanis auf das selbststeuernde Auto. Der Wettlauf um die Markteinführung der ersten Fahrzeuge ist entbrannt. Der kleine US-Hersteller Tesla aus Silicon Valley will bereits in drei Jahren ein zu 90% autonom fahrendes Auto verkaufen. Nach dem Erfolg seines Elektrosportwagens will es das Start-up mit den etablierten Autoherstellern aufnehmen. Mehr dazu finden Sie auf der Website von FutureMark.